Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe ist nicht nur ein Wort, Es trägt mich immer fort und fort. Zu dir hin fliegt mein Herz geschwind, Noch schneller als der schnellste Wind. Du fängst es auf und hältst es fest und lässt es in dir wohnen, Es wird dich in Ewigkeit belohnen, Mit Güte, Kraft, mit viel Geduld. Mit Liebe und mit Treue, mit Hoffnung und mit Zuversicht, trage mit fröhlicher Gesicht.